Hallo, mein Name ist Sarah und ich kann mir vorstellen, dass Sie an einer Behandlung interessiert sind, die Ihr Haar voller, kräftiger und gesünder macht. Bevor Sie also dieses Produkt kaufen, bleiben Sie bis zum Ende des Videos, wo ich Ihnen alles sage, was Sie über Hyruxol Forte wissen müssen. Ich habe auch sehr wichtige Warnungen, also achten Sie genau darauf, was ich Ihnen zu sagen habe, damit Sie Ihr Geld nicht verschwenden und Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Was also ist Hyruxol Forte? hyroxol ist ein Mittel, das für diejenigen entwickelt wurde, die bei ihren Versuchen, die Gesundheit ihrer Haare zu verbessern, gescheitert sind. Es ist völlig normal, dass die Haare nach einigen Jahren ausfallen, und Sie sollten wissen, dass Sie nichts dafür können. Selbst wenn Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen mit Shampoos und Cremes ergreifen, kann die Behandlung von Haarausfall sehr schwierig sein. Wenn Sie also immer noch nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen und dies tun möchten, ohne Ihre Haarprodukte komplett zu ändern, ohne chirurgische Eingriffe oder teure Behandlungen, sollten Sie die Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels in Betracht ziehen. In diesem Fall ist Hyroxol-Forte die beste Wahl. Hyroxol-Forte besteht aus klinisch erprobten Inhaltsstoffen, die für die Reduzierung des Haarausfalls unerlässlich sind. Durch die Einnahme von Hiroxol Forte wird sich die Qualität Ihres Haares deutlich verbessern. Das Ergebnis, Ihr Selbstwertgefühl wird sich verbessern, Sie werden aufstehen können, ohne sich um Ihr Haar zu sorgen, und jeder wird Ihnen sagen, wie schön Sie aussehen. Sie werden auch eine deutliche Verbesserung Ihrer Stimmung feststellen. Wenn Sie die Qualität Ihres Haares verbessern, werden Sie sich selbstbewusster und leichter fühlen. Hyroxol Forte hat gute Bewertungen von Ärzten aus der ganzen Welt erhalten, was einmal mehr seine hohe Qualität und Wirksamkeit bestätigt. Das Medikament ist natürlich und von guter Qualität und verursacht keine Nebenwirkungen. Die Kunden sind mit Hyroxol Forte zufrieden, und viele verwenden es schon seit langem. Bei der Anwendung von Hyroxol Forte ist zu beachten, dass eine gute und dauerhafte Wirkung eine regelmäßige und korrekte Anwendung voraussetzt. Das Unternehmen empfiehlt die tägliche Einnahme des Medikaments. Aber Vorsicht! Wenn Sie vorhaben, Hieroxolforte zu kaufen, ist eine wichtige Warnung zu wissen, dass Sie vorsichtig sein sollten über die Website, wo Sie gehen, um es zu kaufen, weil Hieroxolforte ist nur auf der offiziellen Website verkauft. Dieses Produkt wird nicht auf Amazon oder in Apotheken verkauft. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Beschreibung dieses Videos angegeben, damit Sie sicher sein können, dass Sie das Originalprodukt kaufen. Klicken Sie einfach auf den Link und Sie werden zur offiziellen Website des Herstellers weitergeleitet, wo Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, warten Sie auf den Anruf eines Mitarbeiters, der Ihre Bestellung bestätigen wird. Bitte seien Sie aufmerksam, denn die Nummer kann als unbekannt erscheinen. Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, wird Ihre Bestellung nicht bearbeitet. Behalten Sie das im Hinterkopf und gehen Sie ran, wenn das Telefon klingelt. Ihre Bestellung wird innerhalb weniger Tage zu Ihnen nach Hause geliefert und Sie müssen das Produkt erst bezahlen, wenn Sie es zu Hause erhalten. Hyroxol Forte ist jetzt zu einem Aktionspreis von 50% erhältlich, aber beeilen Sie sich. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt haben die erstaunliche Wirkung von hyroxol entdeckt und bestellen bis zu sechs Einheiten oder mehr gleichzeitig. Um die Qualität des Produkts zu erhalten, werden pro Jahr nur 1.500 Stück hergestellt. Dies bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Daher müssen Sie schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Das war's. Ich wollte dieses Video aufnehmen, um Ihnen zunächst zu sagen, dass Sie mit der Website, auf der Sie Hyroxol-Forte kaufen, vorsichtig sein sollten, und auch, wenn Sie das Produkt kaufen, die genaue Behandlung durchführen und sie ernst nehmen. Denken Sie daran, dass Haarausfallprobleme ohne eine angemessene Behandlung ernsthafte Komplikationen für den gesamten Organismus verursachen können. Um irreparable Folgen in der Zukunft zu vermeiden, sollten Sie so bald wie möglich mit der Behandlung beginnen. Ich hoffe wirklich, dass dieses Video Ihnen geholfen hat und ich hoffe auch, dass Hyroxol Forte Ihnen wirklich sehr helfen wird, Ihre Gesundheit zu verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.